Ich bin zum dritten oder vierten Mal inzwischen hier auf Schloss Montabauer und freue mich immer wieder über die, die Vielfalt an Teilnehmern, Partnern, Leute, die man schon lange kennt, die man neu sind. Und auch so dieses, dieses spannende Themenfeld von einerseits.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 Zielgruppen individuell aufzubereiten, für verschiedene Devices aufzubereiten und somit kommen wir zu dem Thema Content Velocity, das heißt, ich muss mehr Inhalte in kürzere Zeit generieren. Dafür sind extrem wichtig Kollaboration, Automatisierung und Artificial Intelligence. Und gerade hier ist es sehr spannend, weil uns mit Horst Huber und Werk 2 schon eine lange Partnerschaft verbindet, die Automatisierung im Creative Umfeld schon seit Jahren lang auf sehr hohem Niveau leistet ähm, aber jetzt auch eine Verknüpfung zu unserem Adobe Experience Managerschaft, ähm, wo wir auch die zwei Welten, Experience Cloud und Creative Cloud, ähm, gemeinsam mit Werk 2 verbinden können.